Du hast die Diagnose KPTBS bzw. leidest du unter Entwicklungstrauma und hättest du die Möglichkeit, Traumakonfrontation zu erleben oder durchzumachen, stellst du dir aber die Frage, ist das was für mich? Ist das überhaupt richtig, das Setting, was, was mir jetzt gerade angeboten wird? Und genau darum geht es in dem, diesem Video und zwar um die Aspekte, die man berücksichtigen kann oder sollte, bevor man sich dafür oder dagegen entscheidet. Ich bin Gabriela, psychologische Berater und ja, spezialisiert auf KPTBS. Ich leide auch darunter und jetzt freue mich einfach in diesem Video auf dich. Ja, du hast womöglich einen neuen Therapeuten bekommen oder du bist ja schon etwas länger eben in der Therapie und du stellst dir ja die Frage, soll ich eine Traumakonfrontation wagen oder nicht? Und ähm, ja, welche, welche Voraussetzungen sollten hier berücksichtigt werden? Leider ist zurzeit ähm, auch unter Therapeuten und Traumabehandelnden die Situation folgend, dass ähm, bei vielen nicht ausreichend ja, Wissen und Kenntnisse da sind. Es gibt ähm, Trauma-Behandelnde, die primär Erfahrung mit Schocktraumata haben. Das heißt, dass mit Menschen arbeiten, die einmalig ein Trauma erlebt haben. Das kann sein, dass man bei jemandem zum Beispiel eingebrochen hat oder ein Unfall ist passiert oder jemand ist ähm, hat zum Beispiel durch Amputation ein Bein verloren. Ja, das sind alles Traumata, die ähm, ja, einmalig im Leben von jemandem passiert sind und bereits da die normalen PTBS, die, die sich hier ja entwickeln kann, das Krankheitsbild, ähm, bereits berücksichtigen sollte, wann, also zu, zu welchem Zeitpunkt und wie ich letztes Endes über diese Trauma rede und äh, wie ich mich dabei verhalte. Ganz wichtig ist die Voraussetzung, dass es nicht in der ersten Therapiestunde passieren darf, ähm, beziehungsweise äh, nach einer gewissen Zeit. Ja, was ist denn eine gewisse Zeit? Also ich kann dir diese gewisse Zeit so definieren. Es ist absolut wichtig, dass du Sicherheit und Vertrauen zu deinem Therapeuten entwickeln konntest. Das ist ja in der ersten Stunde schon ganz klar nicht möglich. Das geht ja nur über eine gewisse Zeit. Und das entsteht ja einfach in zwischenmenschlichen Wirkung und Kontakt, in der Kommunikation auch. Und ähm, ohne diese Voraussetzung macht es absolut keinen Sinn, ähm, eine Traumakonfrontation einzugehen. Warum? Weil ähm, wenn es wieder dazu kommt, dass du das Traumata letztes Endes ja, aus deiner Erinnerung aktivierst, dann wirst du auf jeden Fall eine Umgebung benötigen, um das durchzuhalten, ähm, dass du Sicherheit hast, also diese Bindung muss sicher sein und dir auch Zuflucht und Trost geben können, ähm, muss liebevoll sein und du brauchst Vertrauen. Zum einen in den Therapeuten und zum zweiten eben in deine Fähigkeiten zu dir selbst. Und da sind wir auch schon bei den Voraussetzungen, die dich betreffen. Ein weiterer Aspekt könnte sein, was dir zur Entscheidung hilft, verhilft, dich zu fragen, okay, welchen Nutzen hätte, in, hätte denn diese Traumakonfrontation für mich. Das heißt, ja, verändert sich denn mein Zustand oder meine Symptome deutlich? Ist es denn überhaupt notwendig? Und wird ja häufig äh, gesagt, gerade auch die heutige, auch von der Krankenkasse ja, bisher zugelassene Psychotherapie-Methoden, die sind ja alle narrativ, das heißt es wird gesprochen. Und viele sind der Meinung, wo sie sagen, okay, es ist ganz wichtig, über alles zu reden. Das stimmt zwar, dass ähm, Reden helfen kann, ist aber äh, oft ein Irreführer, im Sinne, dass man mh, gerade Traumakonfrontation, ähm, also die Wertigkeit, überschätzt. Es gibt einige Therapeuten, die... Seit Jahrzehnten mittlerweile ähm, mit Entwicklungstrauma und mit komplex traumatisierten Arbeiten. Dazu gehören zum Beispiel Luisa Rettemann oder Michaela Huber oder Dami Schaf. Die haben immer mehr die Erfahrung gemacht, dass gerade die komplex traumatisierten, sobald sie in, sich in Sicherheit fühlen, also sie haben ein sicheres soziales Umfeld oder auch ja, eine sichere Bindung benötigen sie oder wollen sie auch gar nicht mehr diese Konfrontation. Es ist auch ein weiterer Aspekt, was ganz entscheidend ist, und zwar schlicht und einfach die Tatsache, dass unser Gehirn, egal was, aber traumatisierende Ereignisse auf jeden Fall immer auf allen Ebenen unseren Organismus abspeichert. Das heißt, dass wir sowohl, ähm, ja. sowohl äh, auf emotionaler Ebene, also die Gefühle dazu, dann natürlich auf kognitiver Ebene, also auch die, die, unsere Gedanken dazu, äh, abspeichert, aber auch das Verhalten, also was habe ich getan, was war passiert äh, faktisch. Und, äh, natürlich auch die körper Sinnesebene. Also gab es da einen Geruch oder was habe ich da gehört? Gab es irgendeinen Geschmack? War mein Körper angespannt oder war irgendwas heiß oder so? Und all das in Verbindung ein Trauma-Ereignis. Und so ein traumatisches Ereignis kann nur dann sozusagen endgültig ja abgeschlossen werden oder halt verarbeitet werden, wenn alle Puzzleteile, zu diesem Ein Ereignis vorhanden sind und erinnerbar sind und sozusagen diese Fragmentierung, wie unser Gehirn letztes Endes dann arbeitet, aufgelöst werden kann. Das ist aber äh, gerade bei komplex Traumatisierten nicht immer der Fall und gelingt es auch nicht immer. Und zumal kommt auch dazu, dass viele von uns ähm, eben gar keine Gefühle äh, empfinden oder empfinden können oder Lernprozesse, Lerneffekt auch gar nicht eben erleben können, weil Trauma das Lernen sich auch eben verhindert. Der nächste Aspekt ist, dass wir bei der Behandlung ähm, empfiehlt zum Beispiel Luisa Rettemann, dass bei der Konfrontation, also wenn man sich schon dafür entscheidet, aber der Therapeut unbedingt, dem diese Wunde erneut aufgerissen wurde, auch eher positive und heilende Bilder abgespeichert oder beigemischt werden sollten. Und das ist die Aufgabe von dem Therapeuten, dass es eben im Rahmen der Sitzung letztes Ende das beifügt, mit dir zusammen das dann eben gestaltet und sozusagen diese Wunde, was halt aufgerissen wurde, bandagiert wird und dann ein innerer Trost und eine innere Heilsalbe oder Heilung auch entstehen. Wichtig ist, dass du das siehst, dass wenn der Therapeut eben nicht mit dem Traumasetting arbeitet und die Psychotherapien, egal welche du dir ausgesucht hast oder welche Therapieform du besuchst, aber nicht äh, traumainformiert ist ähm, und nicht traumasensitiv arbeitet, dann schaden solche Konfrontationen eigentlich mehr, als dass dir hilft und es geht höchstwahrscheinlich auch schlechter danach, als davor. Und jetzt zuletzt, aber nicht als weniger wichtig, eine Voraussetzung, die Stabilität. Und eben bei Schocktrauma bzw. Monotrauma wird Konfrontation normalerweise ausgeführt, aber auch da nie ohne eine gewisse Stabilität. Bei KPTBS ist es nochmal extremst wichtig, weil Menschen mit Entwicklungstrauma eine Stabilität zu erreichen bzw. dass sie halten, äh, extrem viel Energie und Aufwand bedeutet. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass unsere Schutzmechanismen äh, letzten Endes nicht geschwächt sind. Also, Traumakonfrontation ist eine enorme Belastung letztes Endes und Vorholen der damaligen Erlebnisse. Und damit wir adäquat dann reagieren können und Verarbeitung äh, geschehen kann, äh, müssen die normale Schutzmechanismen funktionieren. Und ja, welche sind denn das? Beziehungsweise in welchen Fällen sollte keinwegs eine Traumakonfrontation erfolgen. Dazu gehört zum Beispiel, wenn ich psychotisch erkrankt bin oder gerade auch psychotische ähm, ja, Akutphase habe ähm, oder dass ich äh, körperlich schwer erkrankt bin Dazu gehört aber auch, dass ich sozial in unsicheren Zeiten und Phasen befinde. Das kann äh, sowohl eine Trennungsphase sein, es kann aber auch ein, ja, am Arbeitsplatz, eine Krisensituation sein. Wenn ich keine, absolut keine Bezugspersonen habe, äh, abgesehen von Therapeuten, wo ich auch naja, nach der Konfrontation zum Beispiel oder zur nächsten Therapiestunde, Zuflucht habe, für mich auch Sicherheit finde, wenn man dazu neigt, lange, oder längere Dissoziationszustände zu haben. Aber es kann auch sein, wenn ich nicht in der Lage bin, meine Emotionen ähm, ja, adäquat zu regeln oder wenn ich zum Beispiel ja, immer wieder ausfliege. Wenn ich ähm, suizidalen Gedanken habe, darf das nicht passieren. Wenn ich unkontrollierte Gewaltsverhalten mir selbst gegenüber habe, also mich selbst verletze, ähm, oder entsprechende Suchterkrankung habe, mir ja auch schädigt dauerhaft. Und wenn ich, wenn ich auch nicht in der Lage bin, ähm, ja ein, einen inneren Beobachter zu installieren, welche das Ereignis, also dieses traumatisierende Ereignis aus also der Distanz letztes ja beobachten, betrachten kann. Ich möchte auch noch empfehlen, dass bevor das überhaupt passieren würde, dass du bei dem Therapeuten ganz genau das erkundigst und dir das erzählen lässt, wie das alles passiert. Dass die Umstände und die Vorbereitung entsprechend passiert. Dass du deine innere Sicherheit auch erlangst, Wenn zum Beispiel auch nach der Behandlung genügend Zeit noch eben da ist, wo du nicht auf dem Weg nach Hause, weiß ich nicht, voll dissoziativ oder bewusstlos eben alleine gehen musst. Du kannst darauf achten, sozusagen Trockenlauf, eine Trockenübung machst und zwar. An einem neutralen Beispiel, dass, dass man das mit den Therapeuten zum Beispiel durchspielt, ist auch wichtig, dass genügend Zeit eben eingeplant ist. Man sagt, zwei Stunden wären adäquat. Ist halt ganz wichtig, dass am Ende der, der Behandlung sozusagen du wieder ja, bei dir ankommst. Also du weißt, dass du hier bist, dass du nicht dissoziiert bist, dass, dass du im Hier und Jetzt in Präsenz dich befindest und nicht... Ungemein wichtig ist, dass man sich auch im Vorfeld einschränkt, welches Trauma oder welche Teile von einem Trauma eben dann behandeln möchte und dass man das ganz sauber eingrenzt. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich wüsste gar nicht, womit ich anfangen soll, ähm, weil das wird wahrscheinlich bei dir auch der Fall sein. Ich habe alle Arten von Traumata erfahren und verschiedene auch über länger als ein Jahrzehnt und ich weiß gar nicht, welche letzte Sende so viel Wert hätte, dass ich das jetzt nochmal ausgraben würde und wirklich das im Detail anschaue. Also ich würde wirklich sehr sehr überlegen, was ist aus meinen traumatisierenden Erlebnissen so wichtig für mich, dass, dass es einen Nutzen auch bringt und dass es wirklich wert ist, diese Stunden oder diese Zeit durchzumachen, durchzuerleben und diese Energie da rein zu investieren. Als letzte Empfehlung gebe ich dir mit, welches Therapieverhalten möchtest du dir denn auswählen? Welche eignet sich denn? Über? Also So heute die Krankenkasse genehmigt dir vier verschiedene und die Ärzte bzw. die Therapeuten, die diese anwenden ähm, und auch Trauma-fokussiert arbeiten oder Trauma auf Trauma spezialisiert sind, dann wenden sie womöglich gewisse Techniken an. Dazu gehört zum Beispiel auch EMDR, welche aber gerade für Komplextrauma gar nicht geeignet ist. Ich kenne auch viele Erzählungen unter meinen Klienten. Es einige, einigen, wo man das dann doch noch versucht hatte und irgendwie nach der ersten Sitzung oder so sogar abgebrochen hat, weil das mehr kaputt machen kann. Das ist ein recht intensive Verfahren. Die Grundvoraussetzungen sind dann auch recht zeitintensiv. Wie gesagt, ist nicht für Komplex Dramatisierte geeignet. Es gibt gewisse Verfahren die man äh, auch in Deutschland äh, unter anderem entwickelt hatte. Ähm, ich empfehle aber auf jeden Fall äh, Therapeuten, die ganzheitlich arbeiten, also die auch den Körper mit einbeziehen. Es gibt leider auch davon nicht viele, ähm, die das machen. Das heißt, dass die Therapeuten sowohl psychologische Ausbildung haben müssen, die sollten aber auch entweder Richtung Körpertherapie oder in Richtung sowas wie traumasensitives Yoga, was ich zum Beispiel auch anbiete, Ausbildung haben und auf jeden Fall Techniken anwenden, die erwähnten Ebenen unseres Organismus alle mit einbeziehen. Ansonsten ist letztes Endes durch eine Traumakonfrontation, also rein durch Narrativ etwas zu machen, an sich nicht geeignet und es bringt überhaupt kein Fortschritt oder Heilung. Wenn Traumakonfrontation doch noch ja, versucht wird, und du Täterkontakt hast, dann startet Traumakonfrontation. Auch kein passives Verhältnis zum Täter da sein sollte, beziehungsweise wenn es so ist, wie zum Beispiel einige Betroffene, zum Beispiel die mittlerweile alten Eltern, dass sie pflegen oder immer wieder noch Besuch von, von den Eltern bekommen, das heißt, dass eigentlich ein Kontakt da ist, dann sollte das mit dem Therapeut trocken werden, weil eine Stabilisierung, also eine ein nochmals erhöhte Stabilisierung ist dann notwendig. Wenn diese zwei Aspekte mit Ja beantwortet sind, dann schadet eine Konfrontation und sollte auf keinen Fall durchgeführt werden. Ich hoffe, dass ich auch diesmal ähm, einige Anregungen, Inspiration und ja, Empfehlungen aussprechen konnte und dass es dir hilfreich war und ich wünsche dir ja, weiterhin wunderschöne Zeit. Zu dem Online-Trauma-Kongress erfährst du immer mehr von mir, abonniere bitte auch den Newsletter auf meiner Webseite melde dich kostenlos an und bis ganz, ganz bald, Gabriela.